Hallo und herzlich Willkommen zu Poetry Tricop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist nun endlich die 100. Folge, also die 48. Folge der zweiten Staffel und sie trägt den Titel die 100. Folge. Ja, hallo nochmal, herzlich Willkommen. Dies ist nicht nur eine besondere Folge, weil es die hundertste ist, sondern auch, weil ich heute am Tag der Erstveröffentlichung dieser Folge genau ein Jahr mit meiner geliebten Freundin zusammen bin. Deshalb gibt es jetzt auch schon das erste Gedicht. Das hier ist für dich, Schatz. Dinge. Ein Jahr voller Liebe und Turbulenzen, gefüllt mit Freiheit und auch Grenzen, erfüllt von Konflikten und Harmonie, ohne Gewehr oder Garantie. Von Anfang an alles offen gelassen. Können wir beide gar nicht fassen, dass wir nun schon ein Jahr zusammen sind, die Gefahren sehend, nicht vor Liebe blind. Wir umschiften den sicheren Hafen können fast nur gut beieinander schlafen, lernen immer noch jeden Tag dazu. Darum verging dieses Jahr im Nu. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du kennst mein Lachen und meine Schmerzen. Ich hoffe, ich bringe dich noch viele Jahre zum Lachen, denn ich möchte mit dir noch viele dumme Dinge machen. Enttäuschenderweise habe ich ja von euch keine Anregungen bekommen, wie diese Jubiläumsfolge aussehen soll. Also habe ich mir selbst etwas ausgedacht und diese Folge mit drei Podcast-Premieren bestückt. Ja, ihr habt richtig gehört. Drei Podcast-Premieren. Die erste habt ihr gerade gehört und es folgen noch zwei. Diese beiden Gedichte sind thematisch zwar nicht so fröhlich wie das erste, aber damit müsst ihr jetzt leben. Ihr hättet ja auch Einfluss nehmen können. Kommen wir zum zweiten Gedicht für heute, das heißt »Kalt geschasst« und ist auch brandneu. Geschafft. lange zeit mein bestes gegeben nie um eine antwort verlegen immer bereit auch neues zu lernen mich von meiner komfortzone zu entfernen nach der besten lösung für viele probleme gesucht auf den komplizierten weg verflucht strukturen auf und abgebrochen und manchmal auch zu viel versprochen versucht mich gänzlich anzupassen komplikationen beherzt anzufassen Immer in dem Glauben, es richtig zu machen, kümmerte ich mich um meine Sachen. Doch für mich völlig unerwartet, aber anscheinend doch wohl abgekartet und so, dass die ganze Zeit verblasst, wurde ich völlig kalt geschasst. Dieses Gedicht habe ich geschrieben, weil mein jüngster Dienststellenwechsel in meinen Augen unglücklich gelaufen ist. Für mich ohne Vorwarnung wurde mir nahegelegt, die Dienststelle zu wechseln. Dabei wurde mir quasi die Kompetenz für die Stelle, die ich ein Jahr lang besetzt hatte, abgesprochen. Das tat weh. Aber ich habe beschlossen, mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe zu hart dafür gekämpft, in den Dienst zurückzukehren. Den Weg zu dieser Erkenntnis beschreibt das letzte Gedicht für heute. einfach siegen. Schmerzen in Körper und auch Seele, bereitet es, wenn ich im Leben fehle. Es zieht und rauscht an mir vorbei, als ob ich gar nicht in ihm sei. Der Alltag wird zur Dauernacht, hab's nie zum Morgen je gebracht. Dunkle Wolken ziehen innen vorbei, durch den Zähnen Gedankenbrei. Ich könnte, doch ich will nicht raus. Doch gut fühle ich mich nicht zu Haus, denn Angst ist leider grenzenlos. Da hilft dann auch kein schützend Schoß. Also wieder in die Freiheit kämpfen, zurückfinden zu all den Menschen, die mich erst hierher getrieben, doch lasse ich sie nicht einfach siegen. Meine Depressionen haben mich fast aus dem Dienst katapultiert. Der Weg zurück in die Arbeitswelt war lang und steinig. Viele hätten nicht erwartet, dass ich es schaffe. Diesen Menschen und vor allem mir selbst habe ich das Gegenteil bewiesen. Für mich persönlich war es wichtig, mich weiter als nützlichen Teil der Gesellschaft sehen zu können. Dass ich das geschafft habe, gibt mir neben meiner Beziehung die Kraft, auch Misserfolge und Ungerechtigkeiten wieder zu verarbeiten. Ja, das war sie nun, die 100. Folge. Ich hätte sie natürlich gerne äh, nach euren Vorstellungen und Wünschen gestaltet, aber ihr wart ja nicht so nett, äh, diese mit mir zu teilen. Ich hoffe es hat euch gefallen. sie ist ja dann durchaus auch mal etwas länger geworden, wenn es auch nicht die längste meiner Folgen bisher ist. Zum Schluss möchte ich mich noch bei meiner lieben Freundin bedanken dafür, dass sie immer so viel Geduld mit mir hat und ja die Zeit toleriert, die mit diesem Podcast, halt äh, tatsächlich immer wieder drauf geht. Ich möchte auch meiner Familie danken dafür, dass ich da auch immer wieder Unterstützung finde und ich möchte euch liebe Hörer und äh, euch lieben Lesern äh, danken dafür, dass ihr immer wieder reinhört oder auf meiner Internetseite nachlest. Äh, Macht das bitte weiter, denn ich werde auch weiterhin schreiben. In der kommenden Woche wird es dann wieder eine, in Anführungszeichen, normale Folge geben. Ähm, darauf freue ich mich und hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Viel Glück, habt eine schöne Zeit, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Und nächste Woche heißt es dann wieder Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Ciao, euer Thorsten.